Ja, hallo und herzlich willkommen. Thomas Englert hier zu einem neuen wichtigen Video zum Thema Marketingplan, Compensation Plan, Vergütungsplan, wie immer ihr das nennen wollt bei Platin Coin plc Group. Ganz ein wichtiges Ding, denn ihr müsst ja wissen, ihr braucht hier eine Fahrkarte, ihr braucht hier einen Plan eine Landkarte, eine Roadmap to Success, wenn ich das, den Weg, den Plan nicht kenne, dann kann ich ja nie am Ziel ankommen, also ihr müsst ja wissen, was kann ich verdienen, wie komme ich dahin, was muss ich dafür machen und dafür natürlich den Marketingplan für das PLC Network. Welche Bonis gibt es denn? Ja, es gibt den Star-Status, das heißt im Uni-Level-Plan kann ich 7 äh, Levels an Star erreichen, vom Viertelstar bis zum Fünfstar Leader und natürlich dann auch über elf äh, Bonis in die Tiefe, über elf Level verdienen, das schauen wir uns aber gleich genauer an. Es gibt zweitens den Rangbonus, äh, hier gerade nicht von 100 Euro, bis zu einer Million Euro an Bonis zusätzlich bekommen, zusätzlich zu dieser Provision. Es gibt ein Star-Auto-Programm, wo ich teure Autos fahren kann, quasi für lau, das kommt in den nächsten Wochen offiziell. Und natürlich Star-Reisen, um uns an die schönsten Orte der Welt zu bringen, so als Zusatz-Sahnehäubchen. Obendrauf ist ja immer gern genommen, packt die Liebste ein, die Badehose und dann geht es an die schönsten Strände der Welt mit den erfolgreichsten Leuten äh, aus der PLC Group, natürlich weltweit. Diese Erlebnisse werden wir auch nicht vergessen. Ja, beschäftigen wir uns aber erstmal mit dem Weg, wie komme ich dorthin. Der PLC Marketingplan ist eine tolle Geschichte, ganz einfach von meiner Sicht her aus, nur zwei effektive Bonis, aber... Das ist gut, weil das versteht dann auch jeder. Und Unilevel ist sowieso toll, weil ihr unendlich in die Breite gehen könnt. Ihr könnt auf jeder Ebene unendlich viele Menschen äh, platzieren. Also Tausende und Abertausende in die Tiefe. Eben wie gesagt hier maximal 11 Levels. So, Voraussetzung um die Bonis zu bekommen. Seht ihr oben das Boni Level zunächst mal. Äh, geht an mit den Viertelstern äh, beim 5 Paket, 50 Euro Paket. Dann ein halber Stern, 250 Euro Paket, ein Stern, aber ich muss dazu auch die anderen Voraussetzungen erfüllen, da kommen wir aber gleich zu. Das heißt, es gibt verschiedene Business-Pakete, 550, 250, 500, 1000 und 5000 Euro und für den 5 Sterne Leader brauche ich eben dementsprechend zweimal 5000 Euro. Euro und auch über, um über elf Ebenen in die Tiefe zu verdienen. So, starten wir mit dem Direktbonus, gelb umrahmt, das ist der erste, auch der höchste, ich bekomme auf alle direkt geworbenen Leute über euren Link, die sich bei euch registriert haben, 10% auf deren Umsätze und zwar egal mit welchem Paket ihr startet, ob ihr mit dem 5 Euro Paket startet, vielleicht wenn ihr momentan den ganz dünnen Geldbeutel habt äh, oder mit dem 5000 Euro Paket, das ist völlig egal, äh, 10% auf dementsprechend die Umsätze, die ihr macht mit euren direkten Leuten. Beispiel, ihr habt fünf direkte, die je für 1000 Euro ein Paket kaufen, dann sind es 5000 Euro Umsatz, davon 10% wären 500 Euro für euch direkt. Oder eben einen, der ein 5000 Euro Paket kauft und dann 10% werden auch 500 Euro für eure Geldbeutel, eure Boxen. das könnt ihr euch entweder auszahlen lassen zu 70%, 30% gehen in den Trading Account immer, davon kann ich natürlich Pakete nachkaufen, ihr könnt auch vom Gesamtkonto Pakete nachkaufen, wenn ihr mehr Coins haben wollt und jeder Möchte ja jetzt am Anfang möglichst viele Coins besitzen und jeder möchte zumindest die 2x5000 Euro haben. Deswegen ist auch in dem Plan gewährleistet, dass von unten nach oben äh, das Aufkommen an Umsatz eher steigt, statt sinkt bei gleicher Anzahl, weil jeder natürlich ein größeres. Paket haben möchte. Jeder möchte upgraden. So, um dann jetzt über die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte Ebene zu verdienen, ja, da muss ich dann immer eine Voraussetzung mehr erfüllen. Ihr seht es jetzt gleich, wir rutschen mal auf die zweite. Mit dem 50 Euro Paket habe ich die Möglichkeit, wenn ich mindestens das habe, über zwei Ebenen zu verdienen, nämlich über die erste 10%, über die zweite 4%. Wenn ich jetzt noch drei direkte Partner habe und einen Mindestumsatz, von 250 Euro. So, das heißt, für jede Stufe mehr brauche ich ein größeres Paket, mehr Partner, direkte Partner heißt es und natürlich einen gewissen Mindestumsatz. Das gipfelt äh, bei den elf Levels, da brauche ich eben zweimal das 5000 Euro Paket, 10 direkte Partner und 100.000 Euro Umsatz über alle elf Ebenen. Aber schauen wir uns das doch mal im Detail an. An. Wichtig, hier vielleicht noch eins, gehen wir mal auf den fünften Level. Bis zum fünften Level, es gibt im ersten 10, dann 4, dann 5%, dann 6%. Dann 7%, das heißt 33% über die ersten fünf Ebenen. Und deswegen ist das Tausender-Paket natürlich auch das Allerwichtigste, was mich dazu befähigt, hier schon mal den größten Teil der Provision mitzunehmen. Natürlich, dann geht es weiter mit 1%, weil die meisten sagen, oh, ist ein bisschen wenig. Das stimmt aber nicht, weil in diesen Levels ab 6, 7 hat man festgestellt, sich natürlich die meisten Menschen tummeln. Das heißt, hier habe ich natürlich eine ganz andere Masse und 100.000 äh, Umsatz, wenn das passiert ein prozent dann sind es 1000 euro pro ebene wenn es eine million ist was durchaus vorstellbar ist dann sind es 10.000 in so einer ebene also das ist schon doch eine ganze ganze menge an geld was man da verdienen kann so die voraussetzung um in den verschiedenen ebenen verdienen zu können das kriegt ihr natürlich auch alles schriftlich auch alles in den Backoffice und so weiter also um überhaupt was zu machen muss ich zumindest ein paket besitzen das haben wir schon erwähnt also fünf euro oder aufwärts. Schauen wir uns jetzt einfach mal an das 250 Euro Paket. Das würde mir ermöglichen über drei Ebenen zu verdienen. Erste 10%, zweite 4%, dritte 5% und ähm, braucht drei Voraussetzungen, das ist dann bei jeder Ebene genauso. Ich muss also mindestens dieses Paket besitzen oder angesammelt haben. Das heißt, ich könnte jetzt auch 5, 50 Euro Pakete nacheinander gekauft haben. Man muss mindestens vier bezahlte Partner auf der ersten Linie haben, also die sich direkt über euren Referral Link registriert haben. Die müssen mindestens 500 Euro äh, Umsatz gemacht haben und äh, dementsprechend muss der Umsatz der ganzen Struktur mindestens 1000 Euro. Euro, äh, betragen dann seid ihr freigeschalten beim 5-Euro-Paket. 500-Euro-Paket: Entschuldigung, ist dann über vier Ebenen möglich. Hier brauche ich einen Partner mehr, also fünf bezahlte. Äh, brauche ich einen Mindestumsatz von 5000 äh, Euro? Und so geht das weiter mit dem 1000er-Paket: äh, ne? Das sind 10.000 Gesamtumsatz, sechs direkte bezahlte Partner. Das zählt natürlich der Gesamtumsatz immer über alle elf Ebenen, auch wenn er hier noch nicht freigeschalten werdet. Beim 5000er Paket sind es dann dementsprechend sieben Ebenen, die ich äh, verdienen kann. Und ja, dann brauche ich eben schon ein paar mehr Partner und 35.000 Euro Umsatz. Und schließlich und endlich dementsprechend äh, brauche ich hier natürlich das äh, Elf-Ebenen-Paket am Ende mit 10 bezahlten Partnern und 100.000 Euro Gesamtumsatz. Ja. Die verschiedenen Rangbonis, die gibt es von 100 Euro bis 1 Million Euro, habe ich schon erwähnt, also das ist das nächste, was wir uns anschauen. Für den Maximum-Bonus von 1 Million benötigt man 20 direkte Partner mit dem Rang Diamond. Ihr merkt, der Plan ist so aufgebaut, dass natürlich, wenn ich andere Leute erfolgreich mache, wenn ich andere förder, wenn ich andere aus meinem Team zum Diamond bringe, dann werde ich immer und immer wieder belohnt, nicht nur mit Provision, die kommt ja sowieso, sondern auch mit Anerkennung durch einen Rang und natürlich dem dazugehörigen Bonus, der das ganze auch noch monetär manifestiert So, das war jetzt eine menge fremdwörter äh, schauen wir uns den rangbonus mal an es geht an mit jahre da gibt es noch keinen die erste stufe ab pearl 5000 euro gesamtumsatz 100 euro hier brauche ich einem jahr eben in meinen first und wenn man dann mal so weiter schaut zum Blue Diamond, das ist glaube ich so eine Schlüsselposition, 250.000 Euro Umsatz, Diamond brauche ich 100.000, das brauche ich ja auch, um über elf Ebenen zu verdienen, so ab Blue Diamond brauche ich dann einen Diamond, also einen meiner direkten Mitarbeiter muss ich mitgezogen haben, mit erfolgreich machen, also deswegen immer Teamwork hier voll angesagt und das merkt ihr ja bei uns auch. 5.000 Euro bekomme ich dann, ab Green Diamond, wenn ich also zwei Diamonds habe, 10.000 Euro, Purple Diamond, eine Million Umsatz, drei Diamonds, ich denke mir, das ist alles schon irgendwie machbar, dann gibt es schon 20.000 Euro und ab Red Diamond 100.000, schaffe ich es dann, 10 Diamonds zu produzieren, also Black Diamond 20, 200.000 Euro, und das ist natürlich schon eine Menge, Menge Geld. Und schließlich und endlich natürlich die Krönung Platin Diamond, 20 Diamonds. Und dann gibt es eine Million Bonus. Und egal, denke ich mal, was ihr im Moment so auf dem Verdienstplan habt, über die Million, da wird sich, denke ich mal, jeder freuen. Ja, Voraussetzung für den Rangbonus ist natürlich immer auch der Umsatz in der Organisation wie gesagt, bereits erwähnt zählt hier Ebene 1 bis 11 also das muss nicht an einen Tag nicht an einen Monat gemacht werden sondern das ist kumuliert also aufaddiert Also auch wenn es erst in einem Jahr passiert oder in zwei sobald es da ist habt ihr den kumulierten Umsatz und das zählt für alle Stufen also auch für den Pearl, die 5.000 Euro, die müssen nicht an einem Tag passieren, sondern auch wenn ihr das nebenbei macht und ihr euch Zeit lasst, ja, irgendwann wird es passieren und dann brauche ich eigentlich nur noch eine Jade, um den ersten Bonus zu bekommen. Ja, das ist eigentlich die wichtigste Message hier bei den Rangbonis, dass man das nicht in einem Monat machen muss oder in einem bestimmten Zeitraum, sondern aufaddiert, das heißt, hier in den Diamond Rängen ist es natürlich so, die 100.000 werde ich irgendwann erreichen. Klar, ich will ja auch über elf Ebenen verdienen oder ihr wollt über die ganzen elf Ebenen verdienen. Jetzt brauche ich einen Saphir, den äh, von meinen Direkten nachzuziehen. Dann bin ich Diamond und habe den ersten Bonus von 2.000 Euro. Und das zieht sich eben durch äh, über Blue Diamond, Green Diamond, Purple Diamond. Also desto mehr Leute ihr erfolgreich macht, desto mehr Menschen ihr zum Diamond verhelft, desto mehr Rang. Bonis, werdet ihr verdienen zum Schluss eben den von einer Million und ich glaube, den wird der ein oder andere vielleicht schon im ersten Jahr knacken. Nicht jeder, aber ja, das ist tatsächlich etwas, wo man viel, viel arbeiten muss oder ein großes Netzwerk haben muss, aber es ist durchaus machbar. Ja, dann sind wir eigentlich schon äh, mit diesem Marketingplan durch und äh, hier zum Schluss vielleicht noch die Folie, Mama, wieso müssen unsere Nachbarn eigentlich nicht arbeiten gehen? Ja, weil sie damals bei coin angefangen haben. Ein Blick in die Zukunft, ja. Und die Frage der Kinder dann natürlich, wieso habt ihr das nicht gemacht? Ja, deswegen überlegt euch gut, ob ihr mit dabei seid. Ich denke mal, es lohnt sich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch maximalen Erfolg mit diesem Marketingplan mit der PLC Group und Coin. Und äh, ja, verbleibe euer Thomas. Bis dahin. Tschüss.